Hey meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Heute mit einem kleinen Shopping Haul von Amazon. Ich habe mir nämlich so ein paar Sachen bestellt und ich wollte euch einfach mal ein paar Sachen davon zeigen. Jetzt nicht alles, weil auch viel schon aufgebaut ist und ich ziehe mal besser meine Brille aus, sonst spiegelt Und Und... Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe hier auch schon Sachen liegen. Und zwar zum Beispiel das ähm, Zippo-Feuerzeug in pink. Hier steht No und da steht Yes. Es ist ein ganz normales Benzinfeuerzeug. Und ich finde das sehr, sehr schön. Und deswegen habe ich es mir gekauft. Dann weiter mit Zigarettengedöne habe ich mir die, ähm, das Zigarettenetwick bestellt. Da sind meine Slimlines drin. Und ich bin mal gespannt, wie lange es funktioniert, ohne es kaputt geht weil das nämlich ziemlich instabil ist. Das ist wirklich also blöd gelaufen kann man sagen. Dann als nächstes haben wir hier von Nail den Nail Cleaner. Weil ich mache ja meine Fingernägel jetzt selber. Und deswegen habe ich mir so ein paar Nagelsachen bestellt. Wie zum Beispiel diese Tasche. Ich kann ich euch auch mal zeigen, wie die aufgebaut ist. Da habe ich jetzt meine Nagelsachen drin. Also hier Primer und solche Sachen und auch Farbgele. Und hier die Aufbaugele. Und in der nächsten Fach sind. Falsch Hier habe ich einfach Nagelfeilen und so drin und meine Pads zum Abproben zum Cleansen. Man braucht ja auch einen Cleanser, das ist logisch. Ne? Das war's also mit der Tasche. Also ich habe mir einige an Nagelsachen gekauft damit ich, wie gesagt, meine Nägel jetzt selbst machen kann. Auf jeden Fall mache ich jetzt meine Nägel immer selber und auch wenn das mit dem Lockdown vorbei ist, habe ich vor, meine Nägel selber weiterzumachen. Weil ich sowieso nicht gerne ins Nagelstudio gehe, weil ich da immer auch mit Angst zu tun habe. Ich bin ja psychisch krank und von daher mache ich es lieber selber. Das fällt mir einfacher und warum auch nicht? Ich meine, ich habe dann Geld gespart und von daher machen wir jetzt mal mit dem Roll weiter. Dann habe ich mir noch Pinsel gekauft für die Nägel zu machen. Ich habe noch mehr, die brauche ich aber jetzt nicht alle zeigen. Die haben unterschiedliche Größe. Und ja. Und von daher. So, alles wieder wegpacken. Dann habe ich natürlich noch eine Lampe gekauft. Von... Tenswall ist die. Das ist so eine, ähm, so eine LED-Lampe. Nein, nicht LED. Wie heißt die UV-Lampe? Um meine Nägel auszuhärten. Dann habe ich mir noch einen Spiegel gekauft. Der ist mit Licht. Sonst noch gekauft. Hier so Drücke für die Kamera. Ähm ja, das war es eigentlich. Die Hintergründe habe ich neu. Jo, schon. Und dann habe ich mir noch ähm, für meine Zahnbürste für die Aio von Oral B habe ich mir noch. Ähm, mir ja, heißt es Aufstiegbürsten gekauft. Die habe ich auch bei Amazon bestellt. Ja, das war es eigentlich schon zum Haul. Klein aber fein. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst ihm gerne einen Daumen nach oben, thumbs ab. Weitere Videos folgen, abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und bis dahin, ciao!